Schönen guten Abend. Hier sind wir wieder. We want beer. Der Junit ist da. Hallo. Er hat es immer noch nicht gelernt. Du musst dann sagen, der Achim ist da. Der Achim ist da. Ja. Mal gucken, bei welcher Folge wir dann irgendwann das mal eingespielt haben, dass das funktioniert. Naja, wir sind heute draußen, wie man unschwer erkennen kann, beim Kraftbiergarten vom Biercafé West. Der, der We want beer Kraftbiergarten übrigens auch. Wir sind oben auch am Banner vertreten. Und es ist äh, gepflegte 28 Grad, glaube ich, so um den Dreh. Auf jeden Fall sehr warm und da dachten wir, ähm, tja, das ist ein guter, guter Zeitpunkt, um eine neue Folge aufzunehmen und wieder ein paar neue Bier zu trinken. Und äh, wir haben natürlich wieder drei Biere am Start, allerdings ist eines heute gezapft. Eins haben wir gezapft. Also wir haben ein sehr leckeres Bier als Abschlussbier. Es äh, ist von der Remscheider Brauerei. Es äh, sind ganz interessante äh, Jungs, die das brauen. Der Braumeister ist sehr jung, 22, 23 Jahre alt. Also ich glaube schon... Also bei denen waren wir ja auch beim Hopfenfest in Bochum am Stand. Genau. Und wir sind eingeladen sogar, äh, dass wir bei denen mal eine Nacht übernachten können, weil die haben eine Gaststätte, wo die, die brauen. Und vielleicht können wir auch unser Bier mal irgendwann mal da brauen. Ja, okay. Aber bevor wir zu dem Bier kommen, haben wir halt noch ähm, ein Bier von Mücke. Die hatten wir ja schon mal, ich glaube, in der ersten Folge. Ja. Und äh, gute alte Bekannte von Brewdog, aber ein ganz besonderes. Aber da kommen wir dann später zu, weil ich habe auf jeden Fall Durst, es ist auch warm. Also ich habe den Öffner, dann fangen wir mit dem mücke Ruhr export an. Ja, ist ja schon gut, Janet. Du hast auch Durst, ne? <lacht> ja, es ist zu warm. So, Also das mücke Ruhr export Export, der klassische Dortmunder Bierstil, erzähle ich auch mal gerne die Geschichte. Mhm. Deswegen das Export, das typische Dortmunder Bier, was hier gebraut wurde und auch exportiert in die ganze Welt. Und deswegen heißt es oft, in, gerade in Amerika oft, äh, Bier nach Dortmunder Art oder ein Dortmunderisch oder ein Dortmunder Bier. Wir sind nicht nur erfolgreich im Fußball, wir sind auch erfolgreich im Bier. So, möchtest du noch was zur Mücke sagen? Äh, eigentlich, Mücke ist ja, ich weiß nicht, beim ersten Volk, in der ersten Folge hatten wir das ja auch schon mal gesagt. Ja gut, aber hört ja nicht jeder immer zu, ne? ja, oder das merkt stimmt. sich das? Das ja, ist das ja auch schon stimmt. länger her. Mücke ist das letzte Grubenpferd vom Zeche Zollfein. Äh, ihr wisst ja, früher war das ja so, dass die Pferde unter Tage gekommen sind und meistens nie das Tageslicht gesehen haben. Und, äh, ja. und, Schön, und, und, und dann da war es das Pferd. Ne? Genau, Und dann war es das Pferd. Ja. Ein, eins ist übergeblieben. Eins ist über. Und das ist halt das letzte Grubenpferd, was halt damals von der E-Lok abgelöst worden ist. Ja, und die Jungs von, äh, aus Essen, die haben sich halt gedacht. Wir nennen unsere Marke Mücke. Genau, und so, so generell so Rohpotzeug kommt ja immer gut. Oder auf verkauft jeden sich Fall. immer gut. Auf jeden Fall. So. Also, als erstes, was ich hier feststelle, ist halt starke Kohlensäure. Sehr goldig. Sehr goldig, naturtrüb. Ja, ja, aber die Kohlensäure fällt mir auch stark auf. Ja. Schöner Schaum. Schöner Schaum. Schaumbildung ist präzise. Genau, Ist war gut eingeschüttet von mir. Perfekt. Ja. Bild. Näschen nehmen. Das ist schon ein bisschen herb. Riecht wie zu meiner Schulzeit. <lacht> Wo bist du denn aufgewachsen, <lacht> Jeanette, für die, die es noch nicht wissen? Das muss ich ja jedes Mal sagen. Wo bin ich aufgewachsen? In der Nähe der Dabbrauerei. Und da hat es immer nach Bier gerochen auf der Straße. Genau. Ja. So lecker wie hier. Yes. Damals wusste ich schon, dass ich bieraffin werden müsste. Aber zum Schluss bin ich das geworden. Ja. Mit ähm, Achim. Ja, aber wir wären es auch so geworden. Jo. Aber vielleicht machen wir ja zusammen noch was. Auf jeden also Fall. Also machen wir ja eh aber halt in Sachen äh, ein bisschen nächste Stufe hier auf Bier äh, Sommelier für, für Möchte gern. Dann können wir uns nicht mehr Möchte gern nennen, dann können wir uns Botschafter. Genau. So, aber Prost. Prost. Prost. Fairerweise müssen wir dazu sagen, diesmal das Bier kennen wir schon. Ja. Wir wissen, dass es gut ist, aber hatten auch richtig Bock drauf. Also es ist halt ein sehr süffiges Bier, ideal für dieses Wetter. Genau. Man kann das angenehm trinken, süß, süffig. Ich will es nicht übertreiben, übertrei aber einer der... Das ist schon ein sehr gutes Export. Ja. Also wenn man Export mag. Ähm, der, der, der Daniel, ein guter Freund von mir in Karlsruhe, dem schicke ich ja immer das Bergmann-Export darunter, weil er das liebt. Und ähm, dem könnte ich eigentlich auch mal gucken, ob ich hier ein paar Flaschen Mücke mit reinpacke, damit das mal probiert. Du hast noch welche, oder? Ja, klar. Genau, da gibt es noch mal hier zwei Flaschen für den Daniel mit. Damit den karlsruhe auch mal was anderes außer Bergmann-Export kennenlernen. So. Obwohl, dem Bergmann. Der Bergmann-Export ist schon gut. Ist okay, aber ich finde Mücke wesentlich besser. Also, es ist Geschmack. Ich, außer Frage. Geschmack. Aber ich finde den halt süßer, süffiger und dementsprechend halt. Was wird es denn geben? Also ich würde dem eine glatte 4 geben. Ich würde dem jetzt eine 375 geben. Ich finde es schon sehr gut, für eine 4 nicht. Aber ich bin mal gespannt, was ich schon überhaupt gegeben habe. Denn ich, wie gesagt, ich, wir haben es ja schon mal getrunken. Mhm. Das heißt, ich habe es bestimmt auch schon bewertet. Und deswegen Ach, das scannen das wir das jetzt mal ein. So, ja, keine Übereinstimmung, also muss die Suche mal ran. Aber es sollte einfach zu finden sein, wenn ich hier Ruhe-Export eingebe. So. 3,75 oder? 3,75. Zwei check 3,75. Ich habe echt vorher nicht geguckt, aber das ist ein guter Beleg halt. Das habe ich jetzt nicht schön mir schön getrunken. Es ist echt ein gutes 3,75er für mich, für einen Jonathan Vierer. Ähm, generell die community hat es bewertet mit 34 im schnitt also eher schlechter als wir äh, freunde sieben check-ins von freunden von mir sind mit 354 auch schlechter als wir beide mhm. die haben die keile also nicht den guten geschmack wie wir ja denke ich auch so also nichtsdestotrotz da wird eben noch mal gescheckt jetzt 375 lasse ich stehen kamera auf kommt mit drauf ja, die Flasche schön vor das Gesicht gehalten. Jo. Na, ich wäre jetzt global bekannt geworden. Ja, du bist schon global bekannt. Na. Spätestens hier. <lacht> so, Flasche, Standort, Biercafé West Danke. und Check-in. Achim, wie viel Check-in hast du denn eigentlich bis jetzt? Ähm, unterschiedliche Biere. Allgemein? Also allgemein habe ich 3500. Mhm. Ich habe aber auch irgendwann aufgehört, jetzt irgendwie das x Brinkoffs Brinkhoffs einzuschecken, weil es witzlos mhm. ist. Okay, okay. Und ich schicke eigentlich nur noch Biere ein, die ich schon kenne, mhm. zu besonderen Anlässen, also wie jetzt auch hier. Ja. Ähm, oder zu, wenn ich an schönen Orten bin oder besonderen Orten, dann schicke ich das Bier gerne ein mit dem Ort. Mhm. Und ansonsten eigentlich nur, wenn es ein neues Bier ist. Okay. Und da bin ich jetzt bei 2.146, allerdings halt jetzt auch, fair enough, ne? in über acht Jahren. Und wenn man halt in so, zu so einem Tasting geht, dann kann man am Abend auch mal 40 Biere trinken und man trinkt ja immer nur so einen Tester. Also das packt das alles so ein bisschen in Relation. Okay. Aber ist schon ein stolzes Tag. Aber du bist ja auch global unterwegs. Ich bin global unterwegs, das sagst also du ja immer gerne. Singapur ist ja nicht. Shanghai auch nicht. Shanghai äh, auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir es auch schon mal in der Folge erzählt haben. Hier im Biercafé West ist ja auch öfter mal bier tasting und wenn ich dazukomme, hat Junette am Anfang immer erzählt, ja, ich wäre weltweit unterwegs, was ja stimmt. Äh, Shanghai, Singapur und genau da war ich noch nie. Für mich ist das dieselbe Route. Aber jedenfalls haben wir da eh unseren Spaß bei. <lacht> Und die Leute auch. Also von daher kann ich übrigens auch nur empfehlen. Könnt ihr mal gucken. Äh, Biertesting hier im BCW. Lecker. Und echt richtig gut bei dem Wetter. Bei dem Wetter ist auch das auch ist echt Ein gutes Bier. Bier für das Wetter. Und gegenüber den ersten Folgen haben wir ja jetzt auch hier Grieße am Start, denn wir verbessern uns. So einfach mal aus der Hinterhand geholt. Und unser zweites Bier heute ist das Brewdog Speedbird. Das ist ein besonderes Bier, das hat Brewdog zusammen, in Anführungsstrichen zusammen mit äh, beziehungsweise für British Airways gebraut. Gab es lange Zeit wohl nur in den Lounges äh, von British Airways und im Flieger. Und der Sven Henning. Guter bekannter von mir Vielflieger, also extremster Vielflieger. Flieger fliegt auch sehr gerne halt entsprechend hier British Airways den hatte ich mal gebeten mir da eins mitzubringen das hat er auch gemacht hat er mir geschickt auch dafür noch mal vielen lieben Dank wenn er es zufällig sieht danach konnte man die allerdings auch bei Brewdog, wo wir Investoren sind auch im Online Store bestellen das heißt ich habe auch noch mal ein paar nachgeordert damit auch noch ein paar andere Freunde von mir in den Genuss kamen das ist aber noch die vom, vom Sven, die habe ich verwahrt im Kühlschrank. Mhm. Ähm, das bedeutet aber, das habe ich auch schon mal getrunken. Du okay. aber noch nicht. Ich habe es noch nicht getrunken, muss man sagen. Und mit der Investition war es schon richtig. Das ist deine Idee gewesen, Achim. Ja, genau. Kommen wir bestimmt auch noch mal was zu erzählen. Aber jetzt will ich erstmal mal sagen, hier, okay. das Speedbird 100, das ist ein Transatlantic IPA, mhm. in Pale Ale. Ähm, ist ja generell eher nicht so ist ein IPA, ne? Schwierig. Genau. hat 4,8%. Und ich sage einfach mal, Dose auf. Die Dose, wie wir wissen, ist immer das Beste, was dem Bier passieren kann. Ja klar. Ideal Verpackung. Kein Licht. Bier ist gut geschützt vor allen Umwelteinflüssen. Nein, verleiht das auch Flügel? <lacht> Wir machen keine Werbung. Nein. Wir machen nur Fle Werbung für Budo. Wir machen das nur Werbung für uns. <lacht> so, also. Sehr trüb. Kohlensäure. Ja, Schaum ist auch ein guter Schaum. Was gut? Hast du wieder gut gemacht? Ja. Hast du geübt? Und das riecht halt auch wie ein IP. Boah, das riecht gut. Grapefruit. Ja, sehr fruchtig. Sehr, fr sehr, sehr fruchtig. Aber für 4,8 also Prozent sehr schwach. Aber trotzdem riecht es sehr gut. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Prost. Also, ich sag, ein sehr gutes IP. Also, es ist nicht so herbel. Genau. Ich mag das ja nicht, wenn es so herb ist. Ich bin ja der süße Typ. Also ich finde es halt auch ähm, wenig herb. Ist auch, also Wo ich dann immer gern sage, ist ein massentaugliches IPA. Genau. Also das kann man bestimmt halt auch Leuten geben, die vielleicht sich noch nicht an die Materie an IPA rangetastet haben. Und dann, damit man sie nicht direkt verschreckt, würde ich mal sagen. Ähm, also sehr sanft. Wer Geschmack das? Ja, wie viel Ibu das hat? Das ähm, können wir ja gleich sehen, wenn wir was einchecken. So, dann.. A also ich würde... Fernaf. So. Um. Es ist ah, ja Ibu, Ibu ist nicht angegeben. Hm. Ich habe ja gar nicht gesagt, was ich gegeben hätte. Jetzt weiß ich, aber also, weiß ich, aber ich, ich hab's noch nicht. Ja, aber ich hätte... Also ich, ich hätte... Das ist schwierig, 3,75. Ich hätte jetzt, mich vielleicht verleiten zu lassen, 3,75 vielleicht eine vier gegeben mhm. auch, äh, auch weil die Geschichte und das was Besonderes spielt halt dann auch irgendwie immer mit, immer mit rein, auch wenn es nicht sein sollte. Und ich hatte gegeben schon eine 3,75. 3,75? Was halt wie gesagt, ob ich jetzt eine 3,75 oder eine 4 gebe, da bin ich ungefähr in der gleichen Bewertungsskala. Sprich, es schmeckt mir, es schmeckt mir sehr gut, sehr leckeres und damit liege ich auch immer im Schnitt. Denn Freunde von mir haben 3,25 gegeben, okay. zwei Check-Ins und die Community hat 3,67, also es ist 3, schon 6, relativ nah dran, aber... Es kann ja auch liegen, dass das halt so ein bisschen sehr süffig ist, dass das halt ein bisschen am Ende flach wird. Deshalb halt. Also es ist für mich nicht ein, nicht ein richtiges IPE. Also ein Einsteiger-IPE. Ja. Genau, das ist halt nicht das, was du erwartest, wenn du dir ein IPE holst. Genau. So. Foto. Check-in. Da hat Achim wieder was? ein äh, mehrere sein Check-in wieder erhöht. Ja, ja, aber den, den allgemeinen, nicht allgemein. den Unique. Unique. Ähm, so, Biercafé West. Check in, rein. Das taucht jetzt übrigens bei dir halt auch am Screen auf, ne? Das ist ja deine Idee gewesen. Genau. Also, wir benutzen ja Untappd hier auch bei We Want Bier, aber ich habe ja auch früh angefangen hier zu lobbyieren, dass du halt Antap auch für den Laden einführst, damit man die ganzen Biere schön in der App hat. Und jetzt hast du auch endlich, das wollte ich auch die ganze Zeit haben, weil ich es aus Amerika kenne und auch in Paris in der Bar schon mal gesehen habe, über der Bar einen riesen Screen wo die Biere draufstehen, ja. zur Zeit, die die am, am Zapfern sind. das ja. ist jetzt zehn Zapfhähne? Zehn. Jetzt habe ich, ich, hab ich ein bisschen erweitert. Ich, ich habe jetzt zehn Zapfhähne, habe ich mit Johannes vom Bräugier äh, zusammen umgebaut und natürlich Basti, äh, ein Freund von mir, wir haben alle mühsam eine Pythonleitung äh, vom Keller hoch in die, bis in die Theke hochgelegt ja. und war sehr mühsam. Ja, aber dafür gibt es jetzt 10 Bier, ne? Auf jeden Fall. Und du hast auch so schön geile Zapfhähne, so wie in Amerika, so richtig große Teile drauf. Ähm, also finde ich gut, haben mich sehr gefreut. Und dann der Screen drüber, wo man entsprechend jetzt entsprechend auch den Check-In sehen kann. Mhm. Also es werden, glaube ich, die letzten fünf Check-Ins angezeigt. Mhm. Und das heißt, man kann so ein bisschen halt äh, sportlichen Ehrgeiz entwickeln, damit man den Screen übernimmt, äh, indem man entsprechend sein Bier eincheckt. So. Du, du hast schon fast alle? Ja, ich hab's fast schon. Oh. Aber wir werden digitaler, Achim. Mein Lokal wird digitaler, dank dir. Ja, das war ja auch der Plan. Ja. Und ähm, We Want Bier ähm, findet ja auch statt im Rahmen der digitalen Woche Dortmund. Da haben wir also We Want Bier Digital hier mit drei Vorträgen. Da kommt auch der Daniel, hier gerade angesprochen wegen Export, äh, der Till und ich. Wir haben drei Vorträge. Mal gucken, vielleicht haben wir ja auch einen Biersponsor. Dann gibt es noch ein paar Bierchen. Auf jeden Fall tolle Veranstaltung. Ähm, Frag mal Fiege. Genau, fragen wir mal Fiege. Regional, super Brauerei, traditionell und... Ja gut, dann deine, deine Hausmarke, ne also, die, also die, die beliefern dich doch. Ja, also ich arbeite hauptsächlich mit Fiege, aber das ist das, was früher eigentlich Dortmund ausgemacht hat. Familie, Tradition und regional. Genau, und vielleicht hatte ich auch mal Bock drauf, dass wir bei Fiege auch mal eine Folge machen, Schön oben im Turm, da waren wir ja schon mal da waren wir auf der Tour. Und dass man da schön bei denen im Gasthaus halt auch mal ein paar von den viege -Biers durchprobiert. Die haben ja auch unterschiedliche Biere mittlerweile. Da auch Biere, die hatten noch mal kurze Zeit, die dann vielleicht nicht so liefen oder so. Aber da ist auf jeden Fall auch mehr als das klassische Pilz, was viele oft nur kennen. Was auch ein sehr leckeres Pilz ist. Mhm. Und ähm, ja, Bernstein ist auch sehr lecker. Zwickel. Zwickel. Ja, haben wir auch eine, eine gute, gute Bandbreite. So aber ich würde sagen halt ich nehme mal den letzten Schluck Ups. und ähm, dann kommen wir mal zum gezapften was haben wir denn da überhaupt also wir haben es ja schon verkündet also wir haben den Duster das ist halt äh, ein Bier aus Bremscheid und äh, die Jungs haben wir hier in Dortmund eigentlich kennengelernt äh, ich fand interessant weil vom Geschäftsführer bis zum Braumeister sind die alle durchweg jung, also ü 20. Und äh, die Biere habe ich probiert, einfach verrückt, lecker. Und es ist eine kleine äh, Hausbrauerei. Und also ich finde, also ich bin angetan und ich war auch hinterher. Und zuletzt habe ich die im Buchen mit dir ja gesehen. Ich habe mir gedacht, wo ist mein Bier? Wo ist mein Bier? Ja. Und die haben mir wirklich, die haben mir versprochen, die haben mir das am Dienstag geliefert. Und ja, jetzt, ich war ja dabei, hat das gesagt. Ja, hatte. ja, jetzt hat er es gesagt. Und der Baumeister hat es persönlich geliefert. Danke nochmals. Äh, aber ich muss sagen, ich, ich sag gar nichts. Wir probieren. Ja, probieren wir. Jeden zapfen. Fall. Wir zapfen das mal. Wir rufen mal Julia, eine Kollegin. Schön. Super, ja, schön, danke Julia. dir. So! Da ist das lecker! Das Duster! Das Duster! Ich habe ja das da gesagt! Genau! Und das wird mit, mit, mit zwei U geschrieben. Mhm. Wahrscheinlich, weil es so duster ist, ne? Genau! Also, ja, ist halt Hat aber nichts mit Dacia zu tun! Deswegen ja auch mit zwei U! <lacht> das ist ein, ist ein Munich Dark Lager, glaube ich, ja. wenn ich mich richtig vorbereitet habe. Oh, das riecht auch schon kräftig und schwer! Leicht rötlich rote farbe und man merkt schon Karamellmalz ist im spiel kann ja nur süß sein und lecker ja, das riecht, ich finde es richtig schwer sofort naja dann brust das hat sehr malzig aber, das ist aber hallo ja süßer malz ne Ja, also, also wie gesagt, man, schmerkt, man, schmerkt, man schmeckt den, den, den Malz eindeutig. Der ist halt so äh, mächtig auch. Ich glaube auch nicht, dass man da mehr als, äh, als ein Glas oder maximal zwei trinkt. Ja, ist schon sehr kräftig, muss man sagen. Also also ich habe jetzt überlegt, ob ich wirklich mehr als zwei trinken könnte, aber... Glaube, es das halt geht Maximal. ja nicht um, um eine Wette halt, aber ja, ja, wirklich genau. gemütlich. Das ist dann gemütlich, echt. Das stimmt. Und auch zum Abschluss würde ich dann sagen. Deswegen, Man sagt ja auch beim Biertesten, sagen wir auch immer zum Ende immer die dunklen Biere, mhm. weil die halt immer schwerer sind. Weil danach kann man eigentlich, wenn man ein leichtes Bier trinkt, auch schon gar nicht mehr richtig schmecken. Das stimmt. Und ja, es ist schon schon mächtig. Aber es erinnert mich an diesen Röstzwickel vom Bergmann. Yeah. Oder der Porter, so in die Richtung. Nee, nee der dann eher. Da wäre ich schon bei dir. Da wäre ich jetzt nicht von selber nicht drauf gekommen. Aber ähm, weil, weil für den Porter ist es zu malzig. Also, die haben das auch gut gemacht. Bergmann hatte das wirklich gut gemacht, diesen Röstwickel. Die haben das ja auch für eine kurze Zeit leider aufgelegt. Ja. Yeah. In Winterzeit. Und gab es ja. halt nur vom Fass. Nur das War ärgerlich, ja ärgerlich. Da waren wir halt oft am Berg beim ja, ja. Kiosk. Also, ich bin dann je, jeden Feierabend mit meinen Kollegen, also mit, mein, mit unserer Azumi, sofort rübergerast. gerast. nicht, gefahren, Entschuldigung. Äh, damit ich diesen leckeren Röstwickel. ich finde halt, also das verstehe ich dann manchmal auch nicht. Aber ich meine, gut, ist ja nicht meine Brauerei, dass die halt das Röstwickel war wirklich extremst gut. Und ich meine, ich, ich habe da auch, glaube ich, keinen getroffen, der gesagt hat, das schmeckt mir gar nicht. Also, wenn es dir gar nicht geschmeckt hat, dann schmeckt schmecken diese Art Beeren nicht. Aber halt das Röstwickel, das wäre auch ein geiles Flaschenbier. Das wäre auch für Dortmunder Verhältnisse ganz interessant, Bombe. weil äh, es gibt in Dortmund nicht so, so ein Bier. Also ja. schon, klar, von anderen Brauereien, aber nicht vor Ort gebraut. Ja. Und der Dortmunder ist ein bisschen. Traditioneller? Re traditioneller. Patri Patri Patriotisch. Ich weiß nicht, wie man das Patri sagt. Patriotisch? Patriotisch. Lokalpatriotisch. Lokalpatriot. Lokalpatriot. Und äh, die wollen auch, dass irgendwie so eine Brauerei, was privat geführt wird, auch Fragen kommen. Ja. Aber die machen das gut. Hier genau. So Aber wenn wir schon hier von kleinen Brauereien reden hier, nochmal hier Remscheider Brauerei. Genau. Du ja selber gesagt, äh, junge Leute, es ist auch eher ein untypisches Bier, sag ich mal, für junge Leute. Also, dass junge Leute sowas halt auch braunen und, und vielleicht auch trinken, so klischeehaft. Also die meisten trinken ja auch eher leichtere Biere, jetzt mal jetzt von den kraftbier Menschen mal abgesehen. Also mal junge Leute sind ja eher leichtere Biere. Mhm. Da ist sowas halt eher so ein, ich mal, untypisches Bier. Ja, das stimmt. Aber finde ich ja super halt aus. Also zeigt auf jeden Fall eine Bandbreite. Sie hat auch richtig voll gemacht. Ja, naja, die Julia meint gut mit uns. Musst du noch laufen? Hä? Musst du noch laufen? <lacht> <lacht> ich muss noch laufen. So, aber das ist halt echt schwer zu trinken. Nicht weil es nicht schmeckt, sondern einfach, weil es schwer ist. Was wird es denn geben? Das sind eigentlich meine Biere, die dunklen Biere. Ich muss nochmal riechen. Also ich weiß schon, was ich gebe. Ich weiß auch, was ich letztes Mal gegeben habe. Das war erst vor ein paar Tagen. Also fair enough. Hat sich auch nichts geändert an meiner Meinung. Das habe ich auch schon auf dem hopf gesehen. Also ich würde es geben. Okay. Ja, dafür, dass du die auch magst, passt das ja. Ich habe eine 3.5 gegeben und würde jetzt auch wieder eine 3.5 geben. Ja. Das ist ein leckeres Bier, das ist mir zu schwer. Und wenn ich halt ein schweres Bier haben will, dann würde ich eher dazu neigen halt einen Stout, einen Porter, hm. was ganz anderes zu nehmen. Dafür ist das nie, nicht, ich würde nicht sagen, nicht unbedingt mein Bierstil. Hm. Aber da habe ich ein paar andere Favoriten so, wie gesagt, für Abschlussbier. Aber wenn es mal einer freue ich mich auch. Also, also ist ein also, gutes Bier. Also ich finde, das wäre ein idealer Übergang zum Porter äh, oder zum Stout. Das ist halt also wenn ja, du noch einen drauflegen willst, danach, meinst genau, du? Genau, also du kannst einen Red Ale nehmen und dann nimmst du halt den Duster und danach halt äh, einen Porter oder einen Stout. Dann hast du aber auch schon äh, ein gutes Programm hinter dir. <lacht> ich frage ja einmal den Leuten, ob die noch laufen wollen. Ich habe jetzt zur Not eine Schubkarte. <lacht> Hoffentlich brauche ich die nicht mal selber. <lacht> so, ich habe es eingeschickt und auch noch mal auf die Community gucken. Was haben denn andere gesagt? Keiner meiner Freunde hat es eingeschickt. Okay, einzigartig. So, und ähm, die Community ist mit 159 Check-Ins, auch noch überschaubar, ja. Aber ist ja jetzt auch kleine Brauerei, Jung, äh, Bier, was noch nicht so lange am Markt ist. Ähm, 3,39. Also, ist jetzt auch nicht so weit weg von meiner 3,5. Mhm. Um, ja Und ich habe mal geguckt, ähm, die meisten haben es gezapft getrunken, 16 haben es aus der Flasche getrunken und die aus der Flasche haben es besser bewertet. Okay. Das war auch mal ganz interessant, wenn man in den Antep mal reingeht, also nochmal in die Bewertung rein, und dann sieht man eben auch Servierstil, haben die Leute das per Fass, per Dose, gezapft, im Probierglas, das finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, da kann man sich halt auch irgendwie mal einen Abend beim Bier verlieren und immer noch mal tiefer in die Materie mhm. reinsteigen und gucken, wie so die anderen bewerten und wie die das auch trinken. Ja. Also übrigens, wo ich gesagt habe, ich checken ein Bier selten zweimal ein, ich check's halt auch zwei- oder dreimal ein, wenn zum Beispiel, wenn ich es aus der nur kenne und auf einmal auch gezapft kriege, mhm. ist das für mich auch immer ein Check-In wert. Weil ein gezapftes Bier ist halt immer was anderes gezapptes Bier kann man auch ver ver verbocken, ne? also wenn man hier äh, die Zapfanlage scheiße ist oder wenn es nicht richtig äh, kohlensäure, kohlensäure ist. Also ich arbeite ja mit Stickstoff ja. Äh, und es macht schon was aus, also wenn du den gemischt hier oder irgendeine, irgendeine falsch eingestellt hast, ist genau wie bei Kaffee, ja. es kommt immer auf verschiedene, auf die Maschine, auf den Druck und und, und. Genau und die, oh, jetzt habe ich ein Vieh im Ding, das ist wenn man draußen spielt. Ja. Achim steht eigentlich auf Proteine. Ja, naja, naja, Damit eigentlich. werde ich leben können. Ich habe es herausgefischt. Ja, ähm, das ist sehr vitaminreich. <lacht> Wer weiß das nicht zu schätzen? Oh, das kenne ich ja aus Singapur und Shanghai. Nein. Also essen Shanghai? wir ja viel. Essen wir ja öfter mal ein paar Insektenabend ähm, als Snack zwischendurch, bevor wir dann nochmal in die Bierbar gehen. Ja. Ähm, wo, was wollte ich Ihnen sagen? Achso, genau, hier. Ist auch Mainz Genau, wenn es gezapft ist, da kann man halt auch viel verbocken. Aber ich glaube halt auch gerade, also auch wieder Grafbiss-Szene, die Bars, die auch wirklich Zapfhähne haben, die wissen im Regelfall ja auch, was sie tun. Das ist das Gute bei der Sache. Ich glaube, man, dass man eher so einen Wald- und Wiesenpilz in der Kneipe vielleicht mal schlecht gezapft bekommt, wo, weiß ich nicht, hier, pff, vielleicht nur einfach mal Larifari, die Zapfdinger angebracht sind. Mhm. So alteingesessene Kneipen ist es wahrscheinlich eingespielt, aber so halt auch so... so Cafés, die eine Zapfanlage haben, die, die sich nicht richtig mit dem Thema Bier beschäftigen. Also da würde ich mal ja das Risiko sehen. Bei, bei dir sehe ich da kein Risiko. Aber ich ne. glaube nicht, dass das in, die, in einem Lokal, wo richtig viele Zapfhähne sind, sich spezialisieren auf Krachbier. Das meinte ich ja gerade. Ja. Ne, da, da auf keinen Fall, weil ja. das ist ja genau das Steckenpferd. Aber halt, ähm, es gibt halt oft halt auch so Cafés, die haben zwei zapfen Das kenne ich auch aus dem Ausland auch oft, ja. wo sie halt immer zwei gezapfte Bier haben. Ja. Und ich meine, die schließen die ja nicht mit Liebe an. Nein. Hm. Also ja. ich will jetzt auch nicht übertreiben, treiben, nicht mit Liebe, aber auch, ich meine, das wird einfach angeschlossen für die aus. Ja, okay. Das ist auch in Ordnung. Im Regelfall ist es 0815 Pilsener. Hm. Du bist ja gegen massenbierhaltung Auf jeden Fall. Ich bin gegen massenbierhaltung ich bin ja toleranter im Alter geworden. Es ist auch vollkommen in Ordnung, mal einen Massenpilz zu trinken. Nein, ich bin konservativ geworden. Ja, siehst du? Also bei mir muss es Tradition und äh, es muss auch familiengeführt werden. Nur so funktioniert das. Klar muss das wirtschaftlich sein, aber man kann auch wirtschaftlich anders. Ja, also traditionell ist ja auch hier unsere äh, gemütliche kleine... Äh, YouTube-Videoshow, familiär auch, weil wir sind ja auch schon mehr als Freunde. Mehr als Freunde? Genau, Auch mit Tim? Genau, mit dem Tim hinter der Kamera. Schon eine kleine Runde. Ähm, haben wir auch schon ein paar feste Zuschauer gewonnen, finde ich auch schön. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich würde beenden die Sendung. Ich brauche bestimmt noch eine kleine äh, Minute oder mehr, um das schwere Bier runterzutrinken. Ich, ich werde ich habe, auch keinen langweilen. Nee, ich habe einen Trick, ich gebe das Tim weiter. Ja, Prost, Tim. Lass es dir auch mal schmecken. Weil es kann ja nicht immer sein. Wir probieren, wir probieren. Wir, und Tim hat die ganze Arbeit mit der Kamera. Und lass es dir auch schmecken, Tim. Ja, genau. Danke. Dementsprechend, Tim lässt sich schmecken. Jonathan hat sich schmecken lassen. Ich hoffe, ihr lasst es euch schmecken. Vielleicht guckt ihr das ja auch gerade mit einem Bierchen vor euch. Dann Prost, wenn nicht, dann gönnt euch später eins. Ich sag mal bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao.